Felix, wie voll ist dein Inventar? So gut wie voll. Dann lass uns mal gleich das restliche Zeug mitnehmen und dann in die Basis gehen. Wir sind jetzt schon in der fünften Folge Let's Play Together Feed the Beast Minecraft. Davon waren vier Folgen mining. Ja, ganz schön viel, also. <lacht> Sag mal, friert so ein Schaf nicht ohne Wolle. Nö. No. Ist doch mollig warm bei uns. Stimmt, ja, wir haben ja hier Lava vollkommen in der Nähe. Naja, um drei Uhr nachts äh, macht man eben auch Witze über Schafe. Ich, oh. So, dann müssen wir aber gleich mal gucken, wie viele äh, 100.000 Kisten wir schon zusammen haben an Rohstoffen, weil ich meine, unsere Inventare sind schon am explodieren. Am liebsten würde ich mir jetzt eine Portal Gun bauen und die Kiste einfach nach oben transportieren oder... Oder noch besser, ein Portal bauen, mit dem wir äh, ständig hin und her laufen können. Wieso gibt es so viele Portal Guns? Portal Guns? Mhm. Es gibt sehr wenige, weil die nicht leicht herzustellen sind. Ach du Guck. Was ist denn ein Ähm. Den kriegst du, wenn du den Ender Dragon besiegst. Alter. Ganz leicht herzustellen, ne? <lacht> Hast du schon mal gegen den Ender Dragon gekämpft? Klar, Creative Modus und so Und wie ist der so? Bisschen übertrieben Ja So, Ich habe kein Holz dabei um eine weitere Fackel zu platzieren, aber ich wollte hier so einen schönen Ort markieren Allein schon Orte mit Fackeln markieren, wie arm wir eigentlich sind, ne? Ja. Stell dir vor, wir können später einfach nur noch äh, Kohle sammeln und dann stellen wir so eine komische Maschine auf, die uns hier so einen riesengroßen Gang gräbt. Ich weiß ich hab schon drei Uhr Also wer mal Industrial Craft oder Build gespielt hat, der kennt das Prinzip wahrscheinlich irgendwie, dass man dann so eine endlose äh, Wasserquelle hat oder dass man so eine Ölquelle hat und so eine kleine Ölquelle reicht dann aus, um irgendwie so einen riesen Graben zu bauen. Das ist bei äh, Minecraft ist das ein bisschen härter eingestellt, also ich will mal nicht... Also übertrieben wäre es, wenn ich jetzt sage, ähm, ein Stück Kohle heißt äh, einen Block abbauen, aber ähm, die Energiekosten für die Sachen sind halt ein bisschen härter eingestellt worden. Also, dass du zum Beispiel für ein Quarry mehrere Ölfelder zum Beispiel leer fegen musst. Oder ich ja, weiß das nicht. Interesse. Man kann... Äh, glaube ich Strom in Lava verwandeln und Lava, äh Quatsch, äh Strom in Bildkraftenergie Energie verwandeln und umgekehrt, aber macht kein Mensch. Es kommt drauf an, wie wir spielen. So, ich mache jetzt hier mal ein bisschen Sortierung. So, ich habe nur noch drei Fleisch. Wie viel hast du? Gar nichts mehr gar nichts mehr also du du verlierst schon Energie durch Hunger oder wie? Achso, das meinst du? Nee, ich habe nur noch also ich habe noch genug, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7. Ja, ich bin nämlich jetzt gleich am Verhungern. Ich hab ein bisschen sortiert, wenn du das siehst. Siehst du diese kleinen Buttons da oben rechts? Genau. Ja, ja, ich cool, weiß. Ne? So, wollen wir die Sachen äh, nach oben bringen in unser Baumhaus? Oder, Würde ich wollen, sagen, ne? oder wollen wir die hier im Lager lassen und sagen, hier guck mal, unser Lager ist doch ganz bequem und gut erreichbar. Ich meine, wir haben jetzt schon lange das Tageslicht nicht mehr gesehen, aber ich weiß nicht, wo wollen wir eher hin? Unten? Oben? Eher oben. Eher oben. Was wollen wir zuerst mitnehmen? Da habe ich das ganze fertige Zeugs reingepackt. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen Kohle mit. Eisen. Eisen, ja. Gold. Def genau. Die Brechstange, wofür brauchen wir die? Keine Ahnung, die habe ich in der Kiste gefunden. Ja. Den Schrott lasse ich mal hier. Ja, ich finde das reicht, ne?